Herzlich Willkommen zu diesem dritten Video der amd analyse -Reihe. und in diesem Video möchte ich natürlich eingehen, dann letztendlich, nachdem ich schon die Geschichte ausführlich erläutert habe und das Geschäftsmodell, die Zillingsübernahme soll es jetzt in diesem Video um die Fundamentaldaten von AMD gehen, um die Kursumsatzverhältnisse, Discounted Cashflow-Analyse und zu guter Letzt natürlich noch meine Vorgehensweise, kaufe ich die Aktie, kaufe ich sie nicht, mache ich einen Sparplan drauf, habe ich Intel im Pro, ja also was ist generell mein Fazit zur Aktie, also wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, wir sehen uns direkt gleich wieder im VoiceOver, also viel Spaß beim Video. Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, dann sieht man, dass der einjährige Aufwärtstrend durchbrochen wurde und der Aktienkurs unter den ja, 200 Tage gleitenden Durchschnitt gefallen ist. Und dies sollte jetzt aber auch nicht allzu sehr irritieren oder verwundern, denn wenn man bedenkt, dass sich der Kurs von AMD binnen eines Jahres bzw. seit dem Tiefstand im Corona-Crash zwischen zeitlich fast verdreifacht hat, dann ist es ähm, normal, dass es ab und zu auch mal eine durchaus stärkere Korrektur gibt. Und schaut man auf die Chartentwicklung in den letzten fünf Jahren, dann lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass sich der Kurswert mehr als verdreißigfacht hat. Und da der Chart hier logarithmisch ist, sieht der Anstieg auch noch weniger imposant aus, als er tatsächlich gewesen ist. Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, dann sollte man sich im Anschluss auch mal anschauen, ob der Kurs durch Aktienrückkäufe möglicherweise künstlich gesteigert wurde. Und dies ist bei AMD nicht der Fall, da AMD sogar im Gegenteil halt neue Aktien in dem Zeitraum imitiert hat und dies also eher zu einer Kursabschwächung geführt hat, da, ähm, dahingehend, dass natürlich die Gewinne pro Aktie verwässert werden und einfach ein erhöhtes Angebot an Aktien am der Börse vorhanden ist und da der Kurs sich nicht aufgrund von Aktienrückkaufprogrammen so gut entwickelt hat, muss zwangsläufig ja eigentlich das fundamentale Wachstum von AMD das Motiv sein und wie man hier im Balkendiagramm sieht, hat sich der Umsatz seit 2017 ca. verdoppelt bei gleichzeitigem Wachstum der Gewinnmarge. AMD ist in den letzten fünf Jahren also ähm, insbesondere natürlich im Jahr 2020, nicht bloß stark gewachsen, sondern gleichzeitig auch profitabler geworden. Und schaut man sich das Jahr 2020 an, hier ähm, erlebt man dann eigentlich ein ähnliches Bild. Ja? Die letzten fünf Quartale äh, zeigen ganz klar auf, äh, wie stark dort auch das Umsatzwachstum ist. So erzielte AMD im letzten Quartal 2020 einen Umsatz von über 3 Milliarden US-Dollar, was nahezu eine Verdopplung des Umsatzes aus dem ersten Quartal ist. Und darüber hinaus konnte nicht nur der Umsatz massiv gesteigert werden, sondern auch die Profitabilität, welche im vierten Quartal bei knapp 50% lag, ja, und somit zu einem Nettoeinkommen von über 1,5 Millionen, äh, Millionen sage ich schon, Milliarden US-Dollar. Schaut man auf die Bilanz von AMD im Zeitraum von 2012 bis Ende 2020, so lässt sich die auch hier eine durchweg positive Entwicklung konstatieren, während die Gesamtverbindlichkeiten geringfügig gesunken sind über den Zeitraum und insgesamt sehr konstant zwischen 3 bis 4 Milliarden US-Dollar äh, gependelt sind, ist das Umlaufvermögen, das Anlagevermögen und damit einhergehend natürlich auch das Eigenkapital ab dem Jahr 2017, ja hier im Balkendiagramm, nahezu exponentiell gestiegen. Und die leichte Reduktion der Gesamtverbindlichkeiten bei gleichzeitig einem starken Anstieg des Reihenvermögens von AMD in den letzten drei Jahren hat halt dafür gesorgt, dass AMD mittlerweile eine äußerst solide Eigenkapitalquote von stolzen 65% aufweist. Wenn man sich die Eigenkapitalquote anschaut, sieht man ebenfalls, dass diese im Jahr 2014 einfach mal negativ war. Eine negative Eigenkapitalquote, wie soll das gehen? Naja, nun, den hatte zum damaligen Zeitpunkt einfach mehr Schulden als Vermögen. Das Eigenkapital berechnet sich, indem man alle Vermögenswerte addiert und die Gesamtschulden eines Unternehmens abzieht und steigende Vermögenswerte schneller als die Schulden, so erhöht sich das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote in der Regel und übersteigen die Schulden, die eigenen Vermögenswerte. Das heißt, ist ähm, alles was dem Unternehmen gehört, wurde mit Schulden finanziert und darüber hinaus sind die mit den Schulden finanzierte Vermögenswerte weniger wert als die ähm, Beträge, die dann noch äh, als Schulden, zu Buche stehen, beziehungsweise die Forderungen von anderen Firmen und Banken an dieses Unternehmen. Und so ergibt sich dann eine negative Eigenkapitalquote, welche bei Wachstumsunternehmen auch durchaus mal vorkommen. Allerdings ein großes Warnzeichen für eine mangelnde Profitabilität des Geschäftsmodells ist es in jedem Falle. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, ob man so ein Risiko eingehen will. Aber zum Glück hat sich ja alles zum Positiven gewendet mit mittlerweile 65% Eigenkapitalquote und wenn man sich jetzt mal die Rentabilitätskennzahlen anschaut, so lässt sich, wie bereits erwähnt, die wachsende Umsatzrentabilität und die steigende Gesamtkapitalrendite auf jeden Fall als positives Zeichen hervorheben. Und die negative Entwicklung der Eigenkapitalrendite lässt sich hier natürlich logischerweise damit erklären, dass durch diese massive Steigerung des Eigenkapitals der Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital ähm, eine sinkende Tendenz aufweist. Ähm, und weshalb man auch immer bei diesen Bezugskenngrößen vorsichtig bei dessen Aussagekraft und Interpretation. Wenn man sich die jeweilige Bilanz und GUV-Kennzahlen pro Aktie anschaut, was bei AMD insbesondere dahingehend wichtig ist, da sie ja durch die stetige Neuemission von Aktien natürlich auch eine Verwässerung der Kennzahlen pro Aktien profitiert haben, lässt sich hier dann erkennen, dass AMD trotz der Aktienausgaben seit 2018 einen Gewinn pro Aktie aufweisen, ähm, welcher im Jahr 2020 dann sogar auf ca. 2 US-Dollar anstieg. Auch der Buchwert pro Aktie weist seit 2017 konstant hohe Wachstumsraten auf, was mit der Steigerung des Eigenkapitals infolge der positiven Gewinnentwicklung zu erklären ist, beziehungsweise in Korrelation zu stellen ist. Ja, und schaut man sich den Umsatz pro Aktie an, sieht man jedoch, dass der Umsatz pro Aktie seit 2012 nicht viel gestiegen ist, seit dem Jahr 2016 allerdings wieder einen volatilen Wachstumsprozess durchläuft. Durch die weniger gute Entwicklung des Umsatzes pro Aktie infolge der Eigenkapitalerhöhung von AMD und der damit verbundenen Umsatz- und Gewinnverwässerung bei einem zeitgleich extrem hohen Wachstum der Börsenbewertung äh, weist AMD derzeit natürlich extrem hohe Kursumsatzverhältnisse auf und durch die Steigerung der Vermögenswerte und des Eigenkapitals ist AMD vom KBV her, also vom Kursbuchwert, doch relativ fair bewertet und durch die massive Steigerung des Gewinns in 2020 ist auch der KGV von AMD stark, stär, äh, stark gesunken. Ja. Das heißt, das Gewinnwachstum wurde hier nicht wirklich proportional im Kurs eingepreist, denn ansonsten hätten wir nach wie vor einen KGV von 160 zu Buche stehen. Und versucht man den fairen Wert von AMD mit Hilfe des Do Stage Free Cashflow to Equity Verfahrens zu bestimmen, so ist AMD zum derzeitigen Kurswert mehr als 50% von dem fairen Wert von 50 US-Dollar entfernt. Als Fazit lässt sich resümieren, dass AMD keine Dividende in den nächsten Jahren wahrscheinlich ausschütten wird, wie es Konkurrent Intel die letzten Jahre hinweg in umfänglichem und konstant progressiven Umfang getan hat. Denn ähm, Intel ist natürlich schon durchaus von der Marktkapitalisierung, vom Umsatz her ähm, in ja, deutlich anderen Ebenen unterwegs. Und dort sind dann natürlich auch dementsprechend die Wachstumschancen und raten nicht mehr so hoch und somit kann Intel sich das sozusagen als Art ja fast schon Dividendenachauszugrat auch erlauben. Ähm, ebenfalls kritisieren lässt sich, dass AMD in den letzten Jahren zur Finanzierung immer wieder neue Aktien emittiert hat und somit die Verwässerung des Gewinns pro Aktien auch durchaus gesteigert hat. Was AMD hinsichtlich der Dividende und den Aktienrückkaufprogramm gegenüber Intel missen lässt, macht AMD, was das Kursgewinnwachstum angeht, gegenüber Intel in den vergangenen fünf Jahren vieles wieder gut, was allerdings natürlich auch dazu geführt hat, dass AMD derzeit mit um die 80 US-Dollar sehr sportlich bzw. ambitioniert bewertet ist. Und die sportliche Bewertung und der starke Kurszuwachs in den letzten fünf Jahren erinnert natürlich an einen gewissen Typus von Aktie. Und ja, wie man im Fachjargon auch diesen Typus Aktie betitelt, AMD ist eine Wachstumsaktie. Und AMD greift insbesondere Intel, aber auch anderen Konkurrenten zunehmend Marktanteile ab und expandiert zunehmend in architekturspezifische Anwendungsfelder, welche ein ja, weiteres Wachstum in den nächsten Jahren in einer Industrie mit ohnehin bereits hohen Wachstumsaussichten höchstwahrscheinlich garantieren wird. Ich persönlich würde AMD derzeit nicht als Einzelinvestment kaufen, da die Aktie, wenn auch berechtigt, natürlich extrem optimistisch bewertet ist. Da ich AMD jedoch insgesamt für ein sehr gutes Investment halte, führe ich einen Aktiensparplan auf AMD. Dabei sei jedoch gesagt, dass ich zur Risikostreuung ebenfalls einen Sparplan für Intel und Nvidia habe. Und das ist meine triviale Strategie. Was du machst, bleibt dir überlassen. Dieser Beitrag fordert wie immer nicht dazu auf, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.